Zeit? schon lang wo ist denn der E-Mail schon drin ja dann gehen wir sagen Es freut mich sehr, dass Sie hier sind und Interesse an unserer Folge 38 zeigen. Wie immer sind wir zu dritt hier, mein Name ist Hofer, neben mir steht mein sehr geschätztes Gegenüber Jay und Emil, der uns auch heute wieder auf seine unvergleichliche Art moralisch unterstützen wird, ist natürlich wieder mit von der Partie. Folge 38, das ist die Folge, die nach der Folge 37 kommt und vor der Folge 39. Jay hat da genauere Informationen für uns. Jay, bitte. Um zu verstehen, wie es zu dieser Folge 38 kam, müssen wir ganz zurückblicken. Am Beginn stand die Folge 1, darauf folgte dann die Folge 2, auf diese folgte unmittelbar die Folge 3. So setzte sich die Reihe fort bis zur Folge 10. Nach der Folge 10 kam die Folge 11, dann 12 und dann 13 und wir sehen, dass sich dieser Zyklus bis zur Folge 20 kontinuierlich fortsetzte. Weiter ging es dann mit den aufeinanderfolgenden Folgen 21, 22, 23 und wir sehen auch hier die konsequente Fortsetzung bis zur Folge 20. 30. Danach kamen in dieser genauen Reihenfolge die Folgen 31, 32, 33, 34, 35, 36 und 37. Und jetzt, jetzt befinden wir uns in der Folge 38. Den genauen Verlauf können Sie jederzeit in der Playlist Die Flasche der Woche auf YouTube abrufen. Sie sehen also hier ganz genau, wie es dazu kam, dass wir uns jetzt genau in der Situation befinden, in der Folge 38 zu sein. Eine Situation, die wir vorausgesehen haben, die uns aber doch sehr überrascht hat. Vorausgesehen haben wir diese Folge 38 schon im Sommer, weil wir wussten, wenn wir jede Woche eine Folge drehen, werden wir in absehbarer Zeit die Folge 38 erreichen. Überrascht hat es uns, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass uns die Folge 38 so bald, also schon jetzt im Herbst, erreicht. Man muss verstehen, dass es in dieser Berechnung keine Halbschritte gibt, also keine Folge 37,5 oder volkstümlich ausgedrückt 37,5. Es geht hier um ganze Zahlen. Sie sehen auch hier in dieser Aufstellung, dass die Abstände zwischen den Zahlen immer gleich sind. Und diese millimetergenauen Schritte haben uns direkt in diese Folge 38 geführt. Die Konsequenz daraus ist, dass es schon nächste Woche die Folge 39 geben wird. Also am nächsten Donnerstag sehen Sie dann, warum es in Folge 39 gehen wird. Folge 39, das ist die Folge, die auf diese Folge 38 hier folgen wird. In arabischen Zahlen ausgedrückt sieht die 39 so aus. Was sich dahinter verbirgt, werden wir dann nächsten Donnerstag sehen. Bis dorthin werden wir noch intensiv in uns gehen und sehen, wie sich die nächste Woche entwickelt. In diesem Sinne, Toi, Toi, Toi.